Dann äh, fangen wir doch an. Willkommen, 10.06 Uhr, zur Fraktionssitzung am äh, 24.05. So 2016. Das ist die 154. Fraktionssitzung. Ich grüße alle, die zugucken und alle hier im Saal und des, das K-Office in Siegen. Hallo K-Office, genau. Jo, ähm... Fangen wir an mit der Tagesordnung Top 0, wie immer Genehmigung des Protokolls. Inzwischen sind Protokolle rumgegangen, die sind alle jetzt nachgearbeitet worden. Gibt es dazu Anmerkungen, also 150. 150.51, 52. Sitzung, gibt es dazu Anmerkungen? Hat da jemand sich nicht wiedergefunden oder ähnliches? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich ab, ist jemand dagegen, diese drei Protokolle so zu genehmigen, wie sie rumgeschickt wurden? Vier? Vier. Was? Habe ich welche vergessen? Oh, Entschuldigung, 150. bis 153. Sitzung natürlich, nicht 52. So, jetzt, äh, jetzt wird alles grün. Wir haben ja schon die 154. Gut. Gibt es jemanden, der sich da nicht wiederfindet? Nein? Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir das so genehmigen? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir das so. Dann kommen wir jetzt zu Top 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit... Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Wir sind genug Leute. Ähm, ich sehe aktuell einen nicht öffentlichen Teil fraktionsöffentlich, wo es um äh, die Verbraucherschutzinitiative geht und einen nicht öffentlichen, nicht öffentlichen Teil, wo es um die Veröffentlichung gemäß Paragraph 4 der Finanzordnung weiterhin geht, was wir beim letzten Mal geschoben haben. Gibt es da Anmerkungen zu? Grumpy. Je nachdem, äh, wie es äh, die Zeit zulässt, eventuell ähm, im nicht öffentlichen, nicht öffentlichen Teil kurz über die äh, Fra LAFO, die Fraktionslandesvorstandsklausur, ähm, zu sprechen. Mhm. Zehn Minuten, okay. Ja, Simone. Ich wollte nur kurz noch mal sagen, dass ich ja ab 12.30 Uhr wieder technisch unterwegs bin, ich aber in die Verbraucherschutzinitiative mit im Vorbereitungsteam bin involviert und das alles trage, egal was da der Mario oder wer auch immer dann gleich erzählt. Okay. Wie du weißt, habe ich gestern in einer Obleuterunde gesessen, da war das Prokura etwas eingeschränkter als ich trage alles mit. Okura, fand ich ja. Das Oder sonst jemand hast du gesagt. Na gut. Ähm, gibt es weitere nicht öffentliche Teile, die wir abhalten müssen? Dietmar. Ja, mein, mein Pad hat jetzt leider nicht so schnell geladen. Gibt es irgendwie äh, den Tagesordnungspunkt, deswegen fahre ich mal äh, Europaausschuss hier? Mhm. Ja, dann bitte ich äh, darum, die Aussprache darüber nicht öffentlich zu machen. Nur nee, wird nicht schwierig. Ziehen wir einen Stecker, Spielmusik ein, zeigen den rein und nach der Aussprache sind wir wieder da. Lustige Katzenvideos geht auch. Gut, ähm, ist jemand dagegen, dass wir das nicht öffentlich machen? Ich gehe mal nicht davon aus, dann machen wir das doch nicht öffentlich. So, ich weiß Daniel. Alles gut. Ruhig. Ich bin dagegen, aber ich schluck Tabletten. <lacht> so, gibt es weitere... Anträge auf nicht öffentliche Teile, das ist nicht der Fall. Dann haben wir die LAFO-Klausur mit zehn Minuten und wir haben die beiden Teile, die ich vorhin genannt habe, Verbraucherschutzinitiative, da haben wir keine Zeit angegeben. Mario, Verbraucherschutzinitiative, Viertelstunde würde ich sagen, länger nicht. Ja? Meine Erfahrung sagt mir eine Viertelstunde Okay. und die Veröffentlichung gemäß § 4 Finanzordnung, und fünf Minuten hast du beim letzten Mal gesagt, machen wir wieder fünf Minuten, gut. Ist jemand dagegen, dass wir die nicht öffentlichen Teile so abhalten? Das ist nicht der Fall, genau, kommen wir auf eine halbe Stunde. Dann kommen wir zu Top 2 Bericht der Pressestelle, Mario bitte. Moin. Ja, die letzte Woche haben wir dezidiert stattgefunden in der Presse. Das war gut. Wir haben mittlerweile das Gesamtniveau etwas erhöht in der Wahrnehmung, so sehe ich das. Das sieht man dann auch in den Erwähnungen. Wir hatten etwas Probleme mit den Parteien und der Umsetzung der Geschichte Verfassungskommission, den Postkarten. Ähm, dazu sind wir soweit, dass wir heute eine weitere äh, Tranche rausschicken, das machen wir diesmal mit einem Logistikdienstleister mit, mit blauen Horn da. Ähm, sprich, wir machen das diesmal nicht selber, sondern verschicken es per Post. Äh, wir binden jetzt auch ähm, Partner ein und NROs, die bis jetzt nichts davon wissen. Äh, die, das machen wir jetzt. Das ist die zweite Tranche. Es kommen Karten zurück, äh, Insbesondere auf dem Postweg, das ist äh, in der Anzahl durchaus positiv überraschend. Also die Leute schicken das wirklich zurück, sie frankieren die auch, äh, finde ich gut. Hm? Ähm, könnte mehr sein, wir äh, fragen heute nach, packi kommt heute Nachmittag und wird uns ähm, bei der Konfektionierung unterstützen. Sprich, das heißt, er kommt nicht eher aus dem Sozialraum raus, bis da alles fertig ist. Ähm, Genau. Das war das, was nicht so gut lief. Wir haben jetzt mehrfach Termine gemacht zur Gamescom. Da haben wir ein relativ gutes Programm, sodass wir da unsere Zielgruppe im Hinblick auf die, unsere Anträge und unsere Initiativen zur gamer szene auch erreichen können. Wir haben das klassisches AIDA-Prinzip, um da das zu verkaufen und die darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier parlamentarisch liefern. Ähm, zum Teil Verbraucherschutz komme ich später. Äh, digitaler Kompass sind wir nach meiner Sicht momentan in der Situation, dass wir darüber nachdenken müssen, den seinerzeit äh, angedachten Zeitplan anzupassen. Politik spreche für, wir sind ein bisschen hinten dran, ähm, zeitlich. Mal sehen, ob Lara, Grumpy und wer auch immer das noch aufholen können. Aber eventuell müssen wir diese Woche konstatieren, dass das zu ambitioniert war und wir es etwas dahinter schieben. Das würde aber diese Woche dann rumgehen. Wir haben das Pirate Art Set am nächsten Dienstag, die Vernissage. Dazu haben wir Stand gestern über 60 Anmeldungen gehabt. Das ist nicht ausschließlich Piraten, die auf Schnittchen lungern, sondern auch von außen und so weiter. Das weiß ich nicht. Deshalb sage ich ja nicht ausschließlich, um sicher zu gehen. Das heißt, diese Veranstaltung wird gut angenommen, die Idee wird gut angenommen, die Werbung dazu ist gut gelaufen. Offensichtlich hat der hervorragende Flyer dazu beigetragen, dass die Leute darauf aufmerksam geworden sind. Das läuft. Also ich würde alle Fraktionäre bitten, sich den nächsten Dienstag dann abends da auch mal zu erscheinen. Und die Sachen sich anzuschauen und es geht insbesondere darum, dass wir daraus vermitteln wollen, wie denn Künstler zurzeit ähm, arbeiten, unter welchen Bedingungen sie arbeiten, welche Lebensbedingungen sie haben. Das ist halt eine Initial, äh, Initiative dazu, um das zu ähm, thematisieren. Wir werden sicherlich da interessante Sachen und Gespräche hören. Ähm, das läuft auch gut. Wir haben weiter die Initiative Fahrscheinfrei zu der Oliver gleich etwas sagen wird, als Ergänzung zu meinem Punkt. Ähm, ferner bitte ich weiter, um einen Themenflyer einzureichen. Also das, was ich die letzten Wochen auch schon gesagt habe, wenn ihr aus eurem Bereich Themen habt, die ihr meint, dass sie verdruckt werden sollten und verteilt werden sollten, dann kommt da bitte auf mich zu. Und wir gehen demnächst die Setcards an. Das, wo wir die einzelnen Abgeordneten mit Bild auf Papier vorstellen. Ähm, da komme ich aber jeweils bilateral auf euch zu. Oliver. Wir machen das einfach so, wir nehmen den Presseteil, machen den zwei Stunden lang und gehen halt einmal durch. Danke, Mario. Also, wir wollen ja zeigen, dass das freie Fahren ohne Fahrschein mit Bus und Bahn finanziert durch eine Umlage oder auch andere Finanzierungsinstrumente nicht nur theoretisch funktioniert, sondern auch praktisch und warum das Land Nordrhein-Westfalen Rahmenbedingungen setzen muss. Und deshalb wollen wir eine Umsetzungsstudie machen. Und äh, dazu habe ich hier auch schon äh, gesprochen, habe gesagt, äh, äh, wir suchen eine Modellkommune, wir haben die und die äh, Bewerbung und ähm, ich wollte heute noch was dazu sagen, weil erstens äh, sich die Kommunen, äh, die sich bewerben, äh, die Initiativen vor Ort äh, Mühe geben, auch das äh, zu vermarkten, deshalb passt es auch zur Presse und ähm, weil nächste Woche Dienstag wir dann hier in die Verkündung machen, wer es wird. So ist der Plan. Wir sind gerade in einer internen äh, Bewertungsrunde und treffen auch am Freitag auf den Gutachter. Ähm, die Bewerber oder die Bewerbenden sind, um es nochmal zu sagen, Bad Salzuffeln mit nur vier Stadtbuslinien. Aber es ist eine gute Voraussetzung, die eine einfache Umsetzung versprechen. Da ist das Car-Office übrigens am 4. Juni. Dann auch in Grevenbruch ist der Aufwand überschaubar. Ähm, vor dem Hintergrund der sinkenden Relevanz vor der Braunkohle möchte dann nämlich da die Initiative Schlaubus auch das Leben zurück in die Stadt bringen. Der, wir haben eben darüber gesprochen, dass das Car-Office dort auch sein könnte. Ähm, vielleicht am 13.06., das werden wir noch schauen. Hochsauerlandkreis ähm, bringt den ländlichen Raum ins Spiel. Ländlicher Raum wird der ÖPNV dringend gebraucht. Ähm, in Münster nennt sich die Initiative Fahrscheinfrei durch die Lezenstadt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, denn Münster hat ja einen Titel als lebenswerteste Stadt überhaupt und auch Klimahauptstadt zu verteidigen. Mit Bus- und Bahn fahrscheinfrei dann gegebenenfalls. Ähm, wir haben äh, angedacht, dass ich da am 18.06. auf einer Veranstaltung bin. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir müssen noch klären, ob wir den Termin so machen oder an einen anderen Termin. Dann Kreis Recklinghausen, waren wir schon am 18.05. Ähm, mit den meisten Einwohnern der Kreis, äh, bietet im Grunde mit Fest ein tolles Experimentierfeld mit ländlichen Regionen und städtischen Ballungsräumen. Alle Facetten werden bedient. Ähnliches trifft auch auf den, den Rhein-Sieg-Kreis zu, ähm, größte Fläche übrigens vom Kreis her. und ähm, hat natürlich eine interessante Nah- und Fernpendlerzone zu Bonn und Köln. Und letztes ist Wuppertal, unser Verkehrsversuchslabor Nordrhein-Westfalens, wo man alles mal ausprobiert, inklusive Seilbahnen Und Bau wir machen Baustellen überall. Ähm, dort diskutiert eine Initiative Bürgerticket. Wuppertal, schon seit längerem das Bürgerticket, ähm, ist da also schon im, ja, im Leben ein bisschen verankert, das Thema. Ja, das ist die Übersicht. Und äh, nächste Woche... Gibt es dann mehr dazu? Ach Uhrzeit. Sag mal, das war eine Punktlandung. Der Mario möchte noch ein kurze Protokollnachfrage. Wie schreibt man Lezen? L-E-E-Z-E-N. Stadt schreibt sich S-T-A-D-T. Das länger für nachgedacht. Du darfst das ins Mikro sagen, natürlich. Stadt schreibt, nein, Lezen sind Fahrräder. Warum auch immer diese komischen Münsteraner ihr Fahrrad Leetze nennen, ist halt so. Ne? Äh, für mich, ich komme eigentlich aus dem Port, heißt es Fahrrad. Ne? F-A-R-R-A-T. -R -A nee, also so, Doppel T. Ähm. Was? Rad heißt es. Oder Rad halt. Ja, genau. Aber in Münster heißt es halt Leetze. Deswegen ist das halt fahrscheinfrei durch die Lezenstadt. Ja. Ist natürlich eine, eine tolle Initiative, um das einfach mal an der Stelle nochmal zu sagen. Mario. Ja, als Abschluss der Pressegeschichte möchte ich über das Werkstattgespräch Verkehrssicherheit Cannabis informieren, das am 21.06. stattfindet. Wir haben dazu eingeladen, fast alles, was Rang und Namen hat, vom Vorsitzenden der Grenzwertekommission über das Bundesverkehrsministerium, Richterverband, Polizeigewerkschaft und, und, und. Und wir haben durchgehend Zusagen erhalten. Das heißt, wir werden hier ähm, im Juni, 21. ist das, mh, im Ho am 21. also eine relativ renommierte Runde von Menschen haben, die uns zusätzlich zu unseren Ideen Input gibt, ähm, was in dem Bereich Stand der Technik ist, Stand äh, der Forschung und wie wir das politisch umsetzen können. Ähm, wir haben dazu auch einen zweiten Termin vor, der aber noch nicht feststeht. Wo wir dann das mit den Grünen zusammenarbeiten, wird, das wird euch Lukas dann aber vorstellen. Wir verfolgen da die Strategie, das mit einem Journalisten zu machen, einem Einzelnen, so eine Art Embedded Journalist, und den Rest aus die Zweitverwertung zu überlassen, die wir dann machen. Das nur zur Information, da ist auch, wenn ihr was dazu wissen wollt, sprecht mich Lukas, Sandra direkt an, das ist das Einfachste. Gut, es noch Nachfragen? Ideenvorschläge Vorschläge, Wünsche zu Bericht der Pressestelle. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 3 Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, wir haben äh, die Steuerprüfung bei uns zu Gast. Äh, Herr Schäfer und Frau Grote, die dort vorne sitzen, haben die Gelegenheit wahrgenommen, sich eine Fraktionssitzung aus unmittelbarer Nähe anzuschauen. Herzlich willkommen. Ähm, Applaus, das Car-Office ist, ist in dieser Woche heute in Siegen und morgen wird es in Düren sein. Das sind die beiden Einsätze für, diesen, für diese Woche. Wir werden im Zusammenhang mit dem Car-Office jetzt das soziale Netzwerk Geraspora mitnutzen Und zwar für diejenigen, die nicht über Facebook und auch nicht über Twitter mit uns kommunizieren wollen, ist damit eine Alternative geboten praktisch ohne Datenverkauf ein Netzwerk zu nutzen, das dezentral organisiert ist. Das wird jetzt angeleiert. Wir haben morgen den Termin des Einreichens der Klage beim Verfassungsgericht in Münster bezüglich der Verwehrung einer Vizepräsidentschaft für die Fraktion. Ich selber werde morgen im Kieler Landtag sein und die Piratenfraktion dort besuchen und dort ähm, Gespräche führen mit Udo Fröhlich, dem Geschäftsführer, und mit Uli König. Ähm, Dannebuth wird mich begleiten. Äh, wir werden dort versuchen, den Faden weiter zu verfolgen, äh, den wir in Bielefeld aufgenommen haben, in der Zusammenarbeit mit den Fraktionen im Saarland und in, in Kiel. Ähm, ja, das war's. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu der Beschlussvorlage. So steht es zumindest im Protokoll. 25, 2016, Einladung des Bundesvorstands. Bitte? Die steht da im Pet in Volltext. Ähm, da geht es darum, die Frau Sem einzuladen, ähm, um hier über unsere parlamentarische Arbeit zu reden. Ähm, ja, der Text steht da, stand im Protokoll, habt ihr euch durchgelesen? 14.06. ist in zwei Wochen. Äh, drei Wochen. Was? Wo steht das, Moni, das organisiert? Ja. In Frau Piper. Piper, bitte. Okay, Moni, du möchtest dazu was sagen? Ich hatte das mit Astrid mal angedacht in Bielefeld, dass sie die Fraktion gerne besuchen würde, auch als stellvertretende politische Geschäftsführerin. Und das finde ich dann ganz gut, wenn sie an einer Fraktionssitzung teilnehmen kann, aber auch hier mit diversen Leuten einfach versucht, ins Gespräch zu kommen. Das ist der Hintergrund. Mhm. Gibt es weitere Unklarheiten, die wir aufklären können, außer die Frau Peiper? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich, wer ist für den... Also wer nimmt diesen Beschlussvorschlag Einladung Bundesvorstand an? Wer ist dafür? Wir machen Anwesenheitskontrolle. Es sind alle dafür, es ist einstimmig. stimmt. Habt ihr schon die Namen angefangen aufzuschreiben? Naja, solange man oben sehen kann, wer da ist, reicht natürlich ein einstimmig. Dann schreibe ich jetzt mal eben den Toso nach oben, damit hinterher keiner meckert. Weiter geht es mit Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den CAX. Ich glaube, der Nixus macht das heute. Ja, ja, ja. Kernarbeitskreisen, natürlich. <lacht> Entschuldigung, wie konnte ich nur? Ich kann auch noch mal Kernarbeitskreise sagen. Ähm, ja, mache ich natürlich gerne. Also in der letzten Woche äh, war dank der äh, vorlesungsfreien Zeit und Pfingstmontag nicht allzu viel los. Gestern gab es natürlich Kernarbeitskreise. Zumindest Zwei davon haben auch mit normaler Besetzung stattgefunden, der andere war ein wenig dünn besetzt, das heißt genau genommen hörte ich, dass da exakt zwei Leute waren. Woran das liegt, können wir vielleicht später mal intern klären. Wir haben in dem Kernarbeitskreis aktuelles, naheliegenderweise über das alles, was so an Themen da ist, gesprochen. Da ist weiterhin E-Mobilität, aktuell der Sturm in Ostwestfalen-Lippe, die Störerhaftung und die Bayer Monsanto-Übernahme. Zu all den Dingen könnte man wahlweise aktiv werden oder nicht, aber es gab jetzt auch keine konkreten Vorschläge, was da passieren könnte oder sollte oder müsste. E-Mobilität wäre sicherlich spannend, dann nochmal die Positionierung der Grünen aufzugreifen. Die haben sich ja relativ weit vorgewagt, aber ich glaube, Olli ist mit seinem Team auch gut beschäftigt, dass da <lacht> erstmal passieren wird. Dann gab es erfreulicherweise von Heidemarie die Idee oder die Initiative, die auch in einen konkreten Antrag gemündet ist. Wo war ich jetzt ein Jörg, ach, der steht hinter mir, vermisse. Es ist immer noch ein akutes Problem, dass in Jülich mehr oder weniger Unrechtmäßig, ich habe den Antrag eben gelesen, X x.000 Kugeln aus einem ehemaligen Forschungsreaktor lagern, rumliegen, oder wie man das nennen will, nicht erdbebensicher, nicht ordentlich untergebracht. Wir hatten das schon mal thematisiert, Anfragen dazu gestellt, auch einen Antrag, Bühn hatte, wo er sich mal dazu geäußert, so geht es nicht weiter, passiert ist aber nicht viel. Da wir nicht allzu viel in der Pipeline haben, hat Heidemarie sehr kurzfristig dazu einen Antrag geschrieben, der auch Dannebot vorliegt und mir auch. Ich habe ihn aber auch eben erst mal kurz überfliegen können. Wir werden versuchen, den zu finalisieren bis zum neuen Antragsschluss, der dank des Feiertages oder wegen des Feiertages auf den Montag 9 Uhr gelegt wurde. Ich weiß aber, Heidemarie hat selbst gesagt, dass er noch überarbeitet werden muss, dass Danneboot äh, ab heute Nachmittag weg ist. Vielleicht kann er zwei Sätze dazu sagen, dann übergebe ich das. Und ansonsten bin ich natürlich gerne dabei, das auch zu finalisieren. Ich halte es aber für wichtig, dass wir diesen Antrag doch noch stellen. Ich komme dann aber noch zu anderen Punkten, wenn Danewut was gesagt hat. Ja, ich habe gestern Nachmittag kurz mit Heidemarie darüber gesprochen und ihr ein paar Sachen gesagt, die da für meiner Meinung nach wichtig sind. Wir wussten gestern Nachmittag nicht genau, wer eigentlich zuständig ist für die Anordnung, ein neues Zwischenlager zu bauen, ob das Bund oder Land ist. Das muss halt geklärt werden. Äh, damit wir den Antrag entsprechend formulieren, entweder die Landesregierung soll das selber machen oder sie soll sich beim Bund dafür einsetzen, dass das gemacht wird. Eine von beiden Versionen so in die Richtung wird das gehen. Ähm, das Lager in Jülich äh, ist ein Zwischenlager, wo der Müll aus Jülich selber lagert. Ähm, die hatten äh, ab 2014 schon mit den USA äh, Verhandlungen geführt, dass sie das vielleicht übernehmen. Und ähm, dann kam plötzlich dieses neue Gutachten, das sagt, das ist doch nicht erdbebensicher. Das war also ganz klar eine bestellte Nummer. Äh, ein Gutachten mit nicht erdbebensicher wird normalerweise im Giftschrank verpackt oder nicht beachtet. Äh, in dem Fall war das ein Grund. Ähm, die Jüdicher haben keine keinen Antrag auf Verlängerung der Zwischenlagergenehmigung gestellt, äh, beziehungsweise den so spät und so unvollständig eingereicht, dass er abgelehnt werden musste. Und zwar vom Bund. Und dann hat Duin eine Anordnung getroffen, die ein halbes Jahr dauert, dass sie äh, das Zwischenlager weiter betreiben müssen. Das läuft also nicht mit einer Genehmigung, sondern mit einer Anordnung. Äh, das ist offensichtlich dann Länderkompetenz. Und ähm, er hat denen aufgegeben, drei äh, verschiedene Versionen äh, zu, äh, auszuarbeiten, was man mit dem Zeug machen soll. Die eine ist die Option, das in die USA zu exportieren. Das wird scheitern, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung inzwischen in den USA gescheitert ist weil die USA das wahrscheinlich doch nicht haben wollen, weil sie damit nichts anfangen können und äh, weil das illegal wäre, weil das aus einem Leistungsreaktor stammt. Ähm, die zweite äh, Variante ist, das nach Ahaus zu schaffen, äh, da gibt es im Zwischenlager bis 2000 in den 30ern irgendwann unbeklagbar Betriebsgenehmigung hat, das heißt, da kann man auch nicht sagen, ihr müsst das sicherheitstechnisch aufrüsten, entsprechend dem brunsbüttel -Urteil. das wird nicht gehen. Und unsere Forderung ist, wir wollen keine Atomtransporte, die sollen da an Ort und Stelle ein erdbebensicheres Zwischenlager bauen. Das hat auch die Anti-Atomkraft-Bewegung so. Und das wird die Zielrichtung des Antrags auch sein. Ja, ich bin, äh, ja wie gesagt, äh, morgen in Kiel, hat Harald ja schon gesagt. Äh, danach fahre ich... Was? Hartmut. Ach ja, Entschuldigung, Hartmut. Äh, danach fahre ich äh, nach Dänemark, da ist ein größeres... Äh, Treffen, um da geht es um Naturschutz und äh, bin ich erst am Sonnabendabend oder Sonntag wieder in, in äh, Dortmund oder zurück und ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Allerdings gibt es auch in Dänemark dieses Internet und ich denke mal, ich werde da mal auch vernünftig drüber gucken können. Jo. Hin, der auch die aktuellen Gegebenheiten berücksichtigt und der wird dann Montag halt in die Vorstandssitzung gehen und diesen nächsten Dienstag auch in die Phase. Ich halte es für gut, den jetzt nochmal zu platzieren, nachdem wir auch dann mit Atom nochmal im Fernsehen war, glaube ich sogar. Dann hatten wir, was mehr im Bereich unserer Kernthemen liegt, das ist jetzt so circa zwei Wochen alt, es wurde schon auf der CeBIT angekündigt, eine sehr enge Kooperation, jetzt hoffe ich, dass ich das halbwegs richtig ausspreche, zwischen der Firma Huawei und der Stadt Gelsenkirchen, die da so komplett die Überwachung, und die sagen wohl auch Überwachung dazu, Videotechnik, alles installieren mit Gesichtserkennung und allem, was dazu gehört. Die einen finden das gut, wir sollten das zumindest sehr kritisch hinterfragen. Da dran ist Frank Herrmann, der ist jetzt heute aus guten, mir nicht bekannten, aber guten Gründen nicht anwesend. Das ging von Matthias Bock aus, wie so viele Ideen und Initiativen. Er hat Frank dazu angesprochen, Frank hat gesagt, er will da zunächst mal mit jemand in Gelsenkirchen sprechen. Das steht alles aus, aber ich habe die Hoffnung, dass wir dazu noch was hinkriegen. Denn das ist ein nur. Bitte? Ja, habe okay. nichts gesagt ein aktuelles Thema, was im Bereich unserer Kernthemen liegt, was wir auf jeden Fall bedienen sollten, meines Erachtens. Also mit ein bisschen Glück, Frank ist morgen da, werde ich mich auch darum kümmern, auch mit Frank zusammensetzen, dass wir da einen passenden Antrag stellen, der zumindest so die Stoßrichtung hat, da müssen mal Rahmenbedingungen geklärt werden, unter welchen das geschieht und was die Landesregierung überhaupt dazu sagt, zu solchen engen Kooperationen, denn bitteschön, wir geben da die Komplettüberwachung in Hand eines privaten Konzerns und das ist schon mehr als bedenklich, zumal wir sowieso gegen Sondersitzung, Innenausschuss, projekte sind. Mein Mikro, ich rede ja auch noch. Ach so, okay. <lacht> okay. Im ähm, äh, anderen Kernarbeitskreis ist dann das Thema, und da ist Moni, glaube ich, drin, auch dank Matthias, Lesewettbewerbe, die Amazon veranstaltet. Was in Hessen wohl stattgefunden hat, also tatsächlich läuft das wohl so ab, dass die im sehr engen Umfeld ihrer äh, Standorte, ihrer Logistikstandorte, so schicke Aktionen machen, wo es dann hinterher einen Haufen Kindles zu verlosen oder zu gewinnen gibt. Und äh, das wird, da wo es stattfindet, durchaus kritisch gesehen. Gern genehmigen, dass so ungefähr ist der Hintergrund die Landräte oder die, die Zuständigen, die da im direkten Umfeld sind. Also so richtig klassische Lobbyarbeit, so man guckt sich die im Umfeld an, macht seinen Amazon hat ja im Bereich der Logistik oder der Sagen wir jetzt des, des Arbeitsrechts oder der Arbeitsplatzgestaltung nicht so den allerbesten Ruf. Und die gehen halt anscheinend sehr direkt hin und machen da so richtige Eigenwerbung, indem sie so Bildungsförderung, was auch immer machen, unter diesem Vorwand sich da präsentieren. Hier in Rheinberg findet das wohl auch statt. Und lustigerweise exakt dann so in dem Umfeld. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Marbo ist da in direkten Kontakt zu dir. Ich würde auch sagen, wir sind für Bildung, aber nicht für so gesponserte Bildung, die dann direkt der Eigenwerbung dient. Also, da habe ich auch die Hoffnung, dass wir noch kurzfristig was hinkriegen und ich übergebe auch hier gerne an Moni, bevor ich dann noch einen anderen Punkt erwähne, der aber ganz kurz ist. Danke. Ja, wir recherchieren das gerade und im Grunde passt das ja auch in unsere Reihe Lobbyismus an Schulen. Also das mit dem Hintergrund auch noch mal, dass wir halt, bitte? Ah ja, es gibt ein, ein Handbuch, wo die Schulen nachlesen können, was sie dürfen und was nicht. Nein, also ganz im Ernst, wir sind ja mit Lobby Control unterwegs und das wäre jetzt ein weiterer Punkt, wo wir wieder sagen, guck mal, da werden halt äh, wirtschaftliche Interessen tatsächlich in Schule getragen, um, sage ich mal, eine möglichst frühe Kundenbindung einfach zu erreichen. Und das, äh, glaube ich, wollen wir nicht. Wir gucken mal, ob es für einen Antrag reicht, oder Michelle? Okay. Gut, also... Ich finde, das wären eben noch zwei spannende Themen, die wir, wenn es klappt, hinkriegen könnten. Aber da arbeiten auch die richtigen Leute dran. Es wird also im Zweifelsfall was passieren. Ähm ich hatte noch einen Punkt eben genannt, das wurde gestern kurz angesprochen, aber auch mit der klaren Absage, naja, das ist halt Privatwirtschaft und ansonsten geht das niemand was an, so in etwa. Diese Bayer-Monsanto-Übernahme, ich finde die schon irgendwie spannend, die Geschichte. Monsanto, eines der umstrittensten Unternehmen weltweit, vielleicht sogar das unbeliebteste, also zumindest steht es ganz weit oben auf der Skala der unbeliebten Unternehmen. Es gibt die Veranstaltung March against Monsanto, an der wir auch äh, jetzt parteiseitig öfter teilgenommen haben oder verschiedene KVs. Ich, Bitte? Machen wir denn jetzt Match Against Bayer. Bayer ist natürlich ein nordwestfälisches Unternehmen mit seinem Sitz rund um Düsseldorf, ne? Leverkusen, Dormagen und was haben wir noch? Wuppertal. Wuppertal, genau. Ach, überall halt. Tatsächlich würde ich einfach mal so die Meinung dazu hören, es wird sich ja schon ein bisschen hinziehen, dieser Übernahmeprozess, ob wir da doch irgendwie aktiv werden wollen können, einfach Meinung, weil der Arbeitskreis kann ja nicht alles so vorwegnehmen. So, Also wie gesagt, das Einzige, was gesagt wurde, war so, ist, ja, wirtschaftsding, so müssen die wissen und wenn sie dann sich verschlucken, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber ich gebe das mal hier in die Runde und würde mal gerne einfach so ein paar Ansichten dazu hören von den passenden oder unpassenden <lacht> Abgeordneten. Danke, das war aus Bericht. Dann äh, Dietmar und dann Grumpy. Unsere Wirtschaftsfachleute sind ja glaube ich heute nicht da. Aber ich finde das aus finanzpolitischer Sicht großartig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, wir werden das beobachten müssen, ob und inwieweit Bayer hier in Deutschland Umsätze auf Monsanto-Basis generiert oder ob diese nur im Ausland generiert werden. Immerhin handelt es sich um einen der größten Agrarmittel- Agrar und Saatgutmittelhersteller der Welt. Und 62 Milliarden Übernahme ist ja auch nicht mal ebenso aus der Portokasse bezahlt. Zumindest das ist das, was im Moment im Gespräch ist. Und äh, dann wollen wir noch mal gucken, wie viel Steuern hier generiert werden können im Land Nordrhein-Westfalen. Das äh, unter diesem Aspekt sollten wir das auch äh, vielleicht betrachten in der Zukunft, äh, ob und inwieweit hier möglicherweise auch solche Konzernstrukturen genutzt werden, Steuervermeidung zu betreiben. Und da denke ich, dass wir unseren Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans an unserer Seite haben, das mit Argusaugen zu beobachten. Kurz zu dem äh, Gesamtbericht, bei dem, ja, ich war, hatte mich vorher gemeldet, ähm, Michelle hatte dies auch entsprechend gesagt gehabt. Ähm, kurz zur Stadt Gelsenkirchen, für die weitere Erläuterung, es handelt sich um das sogenannte Smart City Projekt, der Deal wurde auf der CeBIT mit großem Tamtam -Tam unterzeichnet und erst danach kam das zweite Zauberwort ins Spiel, das heißt nicht mehr Smart City, sondern auch Safe-City und im Rahmen dieser Safe-City-Kampagne übergeht nach derzeitigem Kenntnisstand die Stadt Gelsenkirchen, Zitat des Bürgermeisters, Bürgermeisters, mutig voranschreitend die derzeitige Rechtslage und plant also mehrere hundert Videokameras in der Innenstadt zu installieren. Ähm, SPD. Ja, äh, genau, SPD-geführte Stadt, genau, vielen Dank und von daher kann man da halt mal nachfragen. Zu dem Thema Amazon noch ein Hintergrundpunkt. In Hessen wurde die entsprechende Aktion des Unternehmens des Lesewettbewerbs durch das Kulturministerium untersagt. Die genaue Reaktion aus Bayern habe ich jetzt noch nicht finden können, aber einen entsprechenden Verweis darauf, dass auch Bayern dies wohl zumindest gerügt habe. Ein Eingriff in die Autonomie der Bildung sei in einem Unternehmen nicht, äh, ja wie soll ich sagen, darstellbar und wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen ein Handbuch <lacht> ähm, und Bayer Monsanto, ich sag nur mal gucken, vielleicht haben wir ja dann irgendwann hier einen Rettungsschirm wie bei Opel oder anderen Geschichten. Eins haben wir noch vergessen. Es wird wahrscheinlich auch noch die Kartellbehörde da ein Wörtchen mitzureden haben, was Bayer und Monsanto, sprich die Übernahme angeht. Aber in der Regel werden solche Übernahmen ja genehmigt. Ich warte eben, bis die Herren Bayer und Kern soweit sind. Stimmen wir euch? Ja, ja. Gut, dann warten wir so lange. Ich habe gesagt, dass neben das der Zentrale von Monsanto Okay. Und ich so also Oliver Bayer übernimmt Monsanto, höre ich. Also neben der Frage, warum, woher dieser Fußballclub so viel Geld hat, ist die Frage natürlich, die sich mir stellt, so ganz banal, wäre es andersrum besser? Was wäre denn, wenn Bayer das zur Nutzung seiner ganz einfach Marktfähigkeit nimmt? Und dafür sorgt, dass hier weiterhin Arbeitsplätze und Steuern in Deutschland gezahlt wird. Ich finde, wir sollten nicht alles sofort immer so negativ sehen, sondern grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja vor, äh, vorteilhaft, wenn ein Unternehmen, das hier seinen Sitz hat, wettbewerbsfähig ist, Steuern zahlt und Arbeitsplätze hat. So, Wenn das in Zweifel später dann anders sein könnte, das haben wir schon erlebt, es gibt ja auch Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die ganz generell, generell mit Motoren arbeiten, wo es dann nicht so viele Arbeitsplätze mehr gibt. Und wir sollten das ganz sachlich betrachten. Vielleicht hat das ja auch etwas Vorteilhaftes für NRW und für Bayer. Ja, ähm, danke für den Beitrag der FDP. Ähm Nee, die haben überhaupt keine Ahnung, vor allen Dingen nicht von Wirtschaften, ist die einzige Partei in Nordrhein-Westfalen, die ihre Wahlkämpfe über Kredite finanziert. Schönen Dank übrigens dafür. So, ähm, und nein, es funktioniert nicht. Ähm, kommen wir also mal zum, zum eigentlichen Thema. Äh, Monsanto ist nicht deshalb die unbeliebteste oder eine der unbeliebtesten Firmen der Welt, weil sie Gewinne generieren oder weil sie keine Gewinne generieren. Das ist in der Diskussion völlig nachrangig. Die sind deshalb äh, die unbeliebteste Firma oder eine der unbeliebtesten Firmen der Welt, weil sie ähm, Bauern und äh, Agrarschaffende äh, in Abhängigkeit treiben, weil sie äh, relativ ungezügelt äh, Genmanipulationen an Pflanzen vornehmen. Und äh, wenn jetzt eine Firma wie Bayer, die eine der Nachfolgeunternehmen der IG Farben ist, die den äh, das Morden im Zweiten Weltkrieg aktiv mitbetrieben hat, sich so eine Firma einverleibt, dann müssen wir uns darüber überlegen, wo die moralischen Hemmnisse bei der ganzen Geschichte sind und was das zu bedeuten hat. Und da geht es nicht um Geld. An der Stelle müssen wir bitte mal, ähm, mal wieder in unsere Geschichte schauen und schauen, was wir besser machen können und nicht darauf achten, wie machen wir hier am meisten Steuerkohle, sondern wie... Wirken wir vielleicht darauf ein, wenn Bayer den Laden schon kauft, aus der eigenen moralischen Erfahrung, das Ganze mitzunehmen, darauf einzuwirken, dass Monsanto dann vielleicht ein besseres Unternehmen wird. Die Steuergeschichten sind weit hinten. Danke. Das geht in dieselbe Richtung. Also ich, das von der wirtschaftlichen, finanziellen Seite zu betrachten, finde ich absolut nebensächlich. Also Monsanto ist, im Grunde kann man sagen, wahrscheinlich heutzutage hat jeder Großkonzern Dreck am Stecken, aber Monsanto ist eines der übelsten Konzerne überhaupt auf dieser Welt. Also die Patente auf Saatgut, wie die die Umwelt vergiften, hast du mal die Selbstmordraten von indischen Landwirten angeguckt, die da systematisch in die Pleite getrieben werden. Also es, es gibt keinen Konzern, der, der ätzender ist und, und dass, dass wir dann in NRW... Praktisch da unmittelbar mit, mit gekoppelt sind, finde ich absolut katastrophal. Ich habe übrigens zweimal auf dem Monsanto-Demos geredet. Ich wollte nur einen kleinen Hinweis geben. Also, ich finde auch, dass eine Chance darin läge, dass man ein Unternehmen. Ähm, wie Monsanto in der Hand eines deutschen Unternehmens, eines nordrhein-westfälischen Unternehmens wie, wie Bayer ähm, äh, liegen hat. <lacht> Was auch immer. Gut. Nee, äh, nächstes nee, so darum geht es nicht. Es geht nicht darum, um, um, um Herzensgut oder um nicht, sondern es geht darum, dass man zumindest eine gewisse gesetzliche, staatliche Kontrolle hat. Und ich möchte kurz daran erinnern, zumindest war es, erinnere ich mich daran, dass es 2011 so war, als ich in diese Partei eingetreten bin, war eins der Plakate, da war so eine Kuh drauf, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da haben wir gesagt, keine Patente auf Lebensmittel und keine Patente auf Lebewesen. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Also meine, mein Standpunkt ist das nach wie vor, und Monsanto ist eins der Unternehmen, die weltweit am meisten mit den Patenten, die sie auf, auf, auf, auf Lebensmittel, also auf dieses Saatgut haben, eben ihr Geschäft machen. Das ist deren Geschäftsmodell. Und ähm, ich finde, das kann eben auch eine Chance sein, wenn man eine, wenn man eine solche Firma unter der in Anführungszeichen politischen Kontrolle ähm, des Bundeslandes oder des Bundes eben hat. Du glaubst, die hören mit dem Nein, das, nein, also 62 nein, ich glaube nicht, dass sie, nein, ich glaube nicht, dass sie mit dem Geschäftsmodell aufhören. Aber ich glaube, dass man eben in Deutschland anders darüber ethisch diskutiert als in anderen Ländern. Ja, aber es wird ja nichts ändern letztlich. Absolut. Die investieren noch 62 Milliarden Euro, um dann zu sagen, wir machen alles anders. Es haben auch Leute bis zuletzt in die Kernenergie investiert, und dann hat eben die öffentliche Debatte dazu geführt, dass Deutschland aus der Kernenergie aussteigt. Also das wird nichts das ändern. Also das halte ich so als äh, als Argument für schwierig, weil dann können wir uns das Ganze hier sparen, können nach Hause gehen. Das lag und aber das und nicht an der ethischen Wandlung der Energiekonzerne. Ja. Nee, das lag an der ethischen Wandlung der öffentlichen Meinung durch Fukushima. Und genau das meine ich damit. Also brauchen wir nur Fukushima bei Monsanto. Wir brauchen ein Monsanto für Fukushima. Toso, Dietmar, Nixus, Daniel und dann äh, sind, äh, ist die Rednerliste zu. Äh, abwarten, bis Deinebot den Ton aus hat. Ja, aber so ein Monsanto-Baum hat den Nachteil, da kommt ja dann hinterher kein Nachwuchs quasi. So eine Luftpumpe musst du wieder kaufen. Muss so eine Flatrate kaufen. Okay, Herbizidresistent. Ja. Ähm, Monsanto-Wölf ist wieder das mit der FDP. Wir werden zu Veganern umgeschult? Das wären die Grünen. So, also ich bin sehr gespannt. Gerade lief ja hier auf dem Nicht-Parteimedium. Nochmal danke übrigens dafür, dass die verschiedenen Anteilseigner der Bayer AG ja jetzt schon nicht mehr oder zum größten Teil eh nicht mehr in Deutschland sitzen. Deshalb die Diskussion darüber, wer da Kontrolle hat, eine Kontrolle gibt es da nicht. Das ist ein multinationaler Konzern, Drauf geschissen auch nationale Kontrollen. Das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich versuchen, über die, über die Geschichte der moralischen Verantwortung und über die Nummer mit, mit dem im Endeffekt mit dem Endkundendruck zu arbeiten. Alles andere wird nicht funktionieren. Allerdings glaube ich auch, dass denen das scheißegal ist. Die werden so einen Typen wie Martin Skreli als Geschäftsführer einsetzen und dann ist gut für die. Also da ich dran bin, hier mache das jetzt einfach mal, auch ohne Worterteilung, weil der Michel, der, der, Michel, der, der, der schwätzt. Alles gut. Nee, Michelle, du hast natürlich vollkommen recht. Also und natürlich der hat auch recht. Ja und Simone hat auch recht. Alle haben auf ihre Weise recht. Nur eins sollten wir bitte lassen: Wir sollten nicht hinsichtlich einer privatrechtlichen Firmenübernahmesituation hier in Empörungsmodus fahren im Hinblick auf die Geschäftspolitik des bisher des zu übernehmenden Unternehmens. Also Leute. Ja, wir können natürlich auch schon vorab schon mal, wir können natürlich auch vorab schon mal gegen Bayer demonstrieren, äh, aber doch bitte sicherlich nicht gegen die Übernahme. Die interessiert hat nämlich einen feuchten Dreck was Politik dazu sagt, ob die eine Firma übernehmen oder ein Unternehmen und Konzern übernehmen oder nicht. Die werden es einfach tun oder sie werden es nicht können. So einfach sieht die Situation aus. Was Monsanto angeht, ja, ich bin auch schon gegen Monsanto auf die Straße gegangen. Und ja, es ist eine Katastrophe. Und ja, den Druck aufbauen bei den Endabnehmern, Toso mit Verlaub, ich glaube nicht, dass wir dazu in der Lage sind. Da müssten wir nämlich permanent in Indien sein, in Afrika sein, in Pakistan sein, in China sein und, und, und. Obwohl die Chinesen haben ihren eigenen Konzern. Ich glaube, wie nennt sich der Laden nochmal? China-Chem oder so ähnlich. Endkunden hier. Ja, natürlich, die Endkunden hier, die Bauern in Deutschland, gucken selbstverständlich auch auf die Situation Saatgut, ganz klar. Und selbstverständlich interessiert die auch Genmanipulation an Saatgut. Und selbstverständlich interessiert die auch, wo sie ihr Saatgut herbekommen und wie sie das machen. Und ob es möglicherweise gesetzliche Vorhaben gibt, irgendwelche Beschränkungen in der freien Aussaat von was auch immer ähm, äh, ja, zu gewärtigen. Sei es drum. Ich, ich, denke, ich denke, wir lassen das einfach mal kommen und brauchen das auch gar nicht in die politische Diskussion zu bringen. Ich finde, es hat im Moment... Diese Übernahmesituation, Bayer-Monsanto, abgesehen davon, dass sie überhaupt noch nicht äh, erledigt ist, ja noch überhaupt nicht durch ist, ähm, hat zunächst mal aus meiner Sicht keine politische Dimension, sondern allenfalls dann, wenn, äh, Bayer, wenn Bayer das äh, tatsächlich hinkriegt, dieses, diesen Konzern zu übernehmen. Und ansonsten bleibt es so, es ist Monsanto und wer auch immer dagegen was unternehmen will, gegen die Geschäftspraxis von Monsanto, der mag dagegen aufstehen. Und wenn wir das sind, dann werden wir das weiter tun, dann wird sich doch wohl nichts ändern. Damit ist das Thema doch eigentlich durch. Ob das jetzt Bayer ist, ob das jetzt die Deutsche Bank ist, ob das ThyssenKrupp ist, die den Konzern übernehmen, die auch alle, äh, ich sag mal, Second World War-Schuld äh, auf sich geladen haben. Ähm, da gibt es sicherlich in Nordrhein-Westfalen noch zahlreiche andere Unternehmungen und Konzerne. Also jetzt. Ja, äh, gut, es spielt letztendlich aber auch keine Rolle. Vielleicht haben sie kleinere Unternehmer, Zulieferer. Zulieferer übernommen in der letzten Zeit, die wir gar nicht mitbekommen haben. Und auch das sollten wir dann vielleicht im Auge haben. Ich denke nicht, dass wir hier mit dieser, mit dieser Art der Moralkeule äh, um, um uns schlagen sollten. Da bin ich dann eher bei Michel, der da sagt, ja, wir haben einen Ethikrat in Deutschland. Wir haben ethische, wir haben ethische Diskussions- und äh, auch politisch äh, beeinflussbare äh, Gremien, äh, die da möglicherweise tatsächlich was unternehmen können. Und Demgemäß ist es fast sogar positiv, wenn Monsanto bei Bayer drin sitzt, denn da haben wir eventuell eher Zugriff tatsächlich auf die Entscheidungsgremien und die sitzen nun mal im Konzernvorstand. Der Vorstand in Leverkusen. Okay. Ich bin jetzt auf der Rednerliste und ergreife auch das Wort. Ich widerspreche jetzt mal konkret meinem Vorredner und dann auch dem Michel und dann auch noch ein paar anderen. Bevor Danke ich aber noch für die doch sehr engagierten und kontroversen und ich sagte ja aus ihrer fachlichen Sicht möglicherweise angemessenen Redebeiträge. Aber äh, sorry Dietmar, nee, nicht alle mit sehr kontroversen Positionen können gleichzeitig Recht haben. Das widerspricht der inneren Logik des Richtig- und Falschseins. Ähm, zu dir, du hast gerade gesagt, es ist ja noch nicht vollzogen, die Übernahme. Ja, das ist genau der Zeitpunkt, wo Politik aktiv werden soll. Und Politik setzt Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln und kann und sollte und muss vielleicht dabei sogar moralische Aspekte berücksichtigen. Wenn man das ausklammert und sagt, okay, wir warten erst mal ab, was sich da tut, dann hat Politik endgültig das Heft des Handels aus der Hand gegeben. Das ist weitestgehend geschehen, aber es wäre an uns, egal in welcher Rolle wir gerade sind, die Position mal anzunehmen das zu formulieren und sagen, was Politik tun sollte in dem Fall. Selbst wenn sie faktisch gerade nicht eingreifen kann. Zu Michelle und da wurde ich auch gerade von meinem Nachbarn Hartmut darauf angesprochen, er sorry, der Wert von Monsanto besteht in diesen Patenten, die wir großenteils ablehnen. Wenn du also meinst oder wir zu der Meinung kämen oder wer auch immer zu der Meinung käme, man könnte diese Übernahme mal so laufen lassen für 62 Milliarden plus minus und äh, dann den Konzern äh, sagen, okay, so läuft das aber nicht mit den dann können wir den abwickeln und dann ist Bayer pleite nach dieser Übernahme. Das ist dann und dieses, ja, das ist dann so, erinnert mich jetzt fatal an, an die erste Rede eines Abgeordneten der Piratenfraktion der auch mal sagte, na, dann ist das eben so, dann sind eben die Sparkassen pleite. Ich finde das gegen Ende der Legislaturperiode auch einen sehr passenden Vergleich. Wir kehren also zu den Anfängen zurück. Das ist immerhin interessant. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich weiß, aber das habe ich ja gesagt deshalb so. Ne? Okay. Ähm, ich finde tatsächlich... Es ist gut, dass diese Diskussion hier mal geführt wurde. Ich finde es eben ein bisschen dürftig. Im Kernarbeitskreis wurde ausschließlich diese wirtschaftliche Position vertreten. Ich denke aber, wir sollten uns mal an unser Parteiprogramm erinnern und was wir alles so gegen Monsanto gesagt haben und an das, was wir vielleicht noch tun können. Also die Diskussion wird weitergehen. Und ich bin auch froh, dass eine solche Übernahme sich wahrscheinlich nicht in anderthalb bis zwei Wochen erledigen wird. Wir haben also vielleicht sogar noch über die Sommerpause Zeit, eine Position zu finden und doch aktiv zu werden. Ich würde mir das wünschen, denn Monsanto ist echt, das böse schlechthin und das sage ich auch gern fürs Protokoll mit Namensnennung, da habe ich gar kein Problem mit. Es gibt sehr viele gute Gründe Monsanto absolut abzulehnen mit allem, was passiert. Ja. Es gibt nebenbei auch viele, viele Gründe, die gegen Bayer sprechen. Es gibt nicht umsonst die Koordination gegen Bayer-Gefahren, deren Liste abonniere ich. werde immer aktuell gehalten, dass Bayer gerade Böses tut. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Tweet von gestern oder vorgestern, so der hieß so »Heroin, Kokain, Aspirin, damit ist Bayer groß geworden.« und äh, das ist dann auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ging ja nur um eine Diskussion hier anzuregen und die wurde mal politisch geführt, finde ich gut. Und ich glaube, nach mir ist noch der Daniel Düngel dran und dann ist wohl die Redezeit auch beendet. Danke. Ist egal. Daniel hat abgewunken, er möchte nicht mehr. Nafset. Nafset. Ja, Nixus schlägt einfach alle dann mit seinem Rundum. Das ist schon, ja, zu Not. Argumentiert auch gegen Dinge, die nicht gesagt wurden. Das ist schon okay. Hauptsache, es wurde nicht gesagt. Gesagt, Entschuldigung. Okay. Schön. Nein, nicht schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde gut, dass wir überhaupt, dass wir so über politische Themen diskutieren. Wir sollten das viel öfter machen. Vielleicht geplant haben als jetzt, aber das können wir ja dann in den nächsten Wochen nochmal tun. Ich, ich glaube, es Nein, das ist nicht Königin Silvia, das ist nur ein Bundeswehrhubschrauber, der guckt, ob wir hier äh, böse Dinge getan haben. So, ja. so hast du den Panzer geparkt? Warum sollten Sie das tun? Ach der. Okay, jetzt weiß, jetzt weiß ich auch wer. Gut, wir fliegen Gefangene durch die Gegend. Das ist spannend. Ich muss auch mal gefangen werden, wenn man da freie Hubschrauberflüge kriegt. Gut, haben wir noch was zu Top 4? <lacht> Komm. Alles klar, wenn wir nichts mehr zu Top 4 haben, dann kommen wir zu Top 5. Beauftragung der Sprecherfunktion für den Bereich Pflege. Wir haben es geschafft und haben hier die beiden entsprechend ansprech anzusprechenden äh, Sitzen, wegen, de wegen derer eben die letzten beiden Male wir das Thema verschoben haben. Daniel und Olaf sind da. Hey. Hey. Olaf soll neuer Sprecher für den Bereich Pflege werden. Daniel, hast du was dagegen? Ja, ich kann ja was dazu sagen. Soll ich was dazu sagen? Nur wenn du was dagegen hast. Nee, ich muss, ich muss ja nichts Dann dagegen ist. haben, um was zu sagen, oder? Ja, dann so. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe eine kleine 15-Minuten-Rede vorbereitet, also von Fast daher, äh, holt euch vielleicht nochmal ein Schnittchen oder einen Kaffee. Nein, Quatsch. Ähm, Olaf hatte mich halt vor einiger Zeit ähm, darauf angesprochen und ähm, geschoben hat sich das Ganze jetzt in der Tat, weil wir ja nie parallel letzten Endes hier waren, um es äh, tatsächlich kurz zu machen. Ich habe. Ähm, da kein Problem mit, dass Olaf diese Funktion übernimmt. Ganz im Gegenteil, ich finde das eine gute Idee, dass ist zweifellos ein Fachbereich, in dem Olaf sicher ja auch in der Vergangenheit schon, ja, schon, immer aktiv, oder schon immer aktiv eingebunden war, wo auch wir, also Sebastian und ich, häufiger ja schon mal auf Olaf nochmal zurückgekommen sind und auch nochmal Dinge nachgefragt oder abgefragt haben, wie so seine Meinung dazu war. Von daher finde ich das gut. Ich glaube, im Ausschuss bekommen wir das... Bekommen wir das so weit hin? Das ist natürlich nicht, nicht ganz unkompliziert, ähm, haben wir aber auch ja in, in anderen Ausschüssen durchaus vergleichbare Positionen. Ähm, das Gute bei uns im AGS ist eigentlich, dass die, die Bereiche Arbeit äh, sowie Gesundheit, Soziales recht gut getrennt sind, was die Tagesordnung angeht, sodass man das eigentlich auch ganz gut hinkriegen kann, dass äh, zum Beispiel, wenn halt eben Thema Gesundheit und Pflege dann da ist, dass zum Beispiel Toso dann auch seinen Stuhl räumen kann und äh, Olaf dann die Position da einnehmen kann, sodass wir sozusagen beide da sind ja, und äh, beide dazu dann auch sprechfähig sind. Ja, so viel zu mir. von mir. mir. Gibt es Nachfragen, Ideen, Anmerkungen? Gut. <lacht> dann frage ich ab, gibt es jemanden, der dagegen ist, dass Olaf äh, ab jetzt die Sprecherfunktion für den Fachbereich Pflege übernimmt? Möchte sich jemand enthalten? Beides nicht der Fall, dann ist das einstimmig so angenommen. Kommen wir zu Top 6. Beauftragung der Sprecherfunktion für den Fachbereich Europa. Da gab es bis jetzt die Sprecherfunktion von Nico. Korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. abgesprochen ist die Sprecherfunktion übernimmt Joachim. Der ist jetzt leider nicht da. Aber bis jetzt hatten wir nur, wenn jemand die Sprecherfunktion äh, entzogen wurde sozusagen, die... Äh, entsprechende äh, Verschiebung und äh, wenn jemand nicht da ist, kann er trotzdem eine Sprechfunktion bekommen. Deswegen gibt es dazu Wortmeldungen, Dietmar. Auch wenn der Joachim jetzt nicht da ist, ähm, glaube ich, ist das kein Problem. Der Joachim hat sich dazu ja hier im, im, in der Sitzung bereits ausführlichst geäußert, äh, auch schriftlich geäußert auf der Meldeliste. also ich äh, kann nur sagen, der Joachim will das machen, der brennt da scheinbar für, ich sag das jetzt einfach mal so. Scheinbar, weil ich habe ihn noch nicht da in diesem Ausschuss erlebt. Und drum, sei es drum. Er will das, er kann das. Und er macht das ja auch schon eine gewisse Zeit. Schein seit wie lange? Drei Jahren oder zweieinhalb Jahren? Also er ist schon länger jedenfalls, meine ich, im Ausschuss dabei. Und sollte man einfach so machen, auch wenn er nicht da ist. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen, dass Joachim die Sprecherfunktion für den Fachbereich Europa übernimmt. Möchte sich jemand enthalten? Dann haben wir auch das einstimmig so beschlossen. Kommen wir zu Top 7. Vorbereitung für die Plenarsitzung am 8. 9. 10 Juni. Wenn ich so die Antragsanzahl sehe, wird es vielleicht doch nicht der 10. Juni. Ähm, Frage in die Runde. Was gibt es für Anträge? Wir haben schon gehört, der Bereich Umwelt hat einen. Was gibt es für Anträge und Schule vielleicht? Und was gibt es sonst noch für Anträge? Worauf können wir uns freuen? Dietmar? Wir können uns aller Voraussicht nach noch über einen, oder, ja, auf einen Antrag freuen, der sich mal wieder mit den, mit den Sparkassen, danke übrigens für den Hinweis, äh, Nixus, was äh, ne, die Sparkassen angeht. Ja, ist da ein Antrag gefertigt? Der ist noch in der abschließenden Prüfung. Äh, grobes Thema: Es geht um, um nicht zu so viel zu verraten, um Zinspolitik. Mhm. Ich sage jetzt nicht genau, um was es geht, das wäre zu früh. Ähm, ja, Hochzinspolitik, selbstverständlich. Um, äh, Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank, selbstverständlich, klar. Logisch. Das, das, das, danke, danke für den Hinweis. Ich bin da, achso, um das ergänzend zu sagen, äh, ich hatte das schon mal angeteasert bei unserem verehrten Herrn Pressesprecher. Nicht Bei Mario. Äh, auch schon, äh, Grumpy hat den Antrag bereits äh, in Entwurfsfassung vorliegen. Gerhard auch zwecks mal drüber guckens äh, im Hinblick auf rechtliche Aspekte. Und äh, ich denke, dass er bis spätestens Freitag wie üblich, dann ist ja am kommenden Freitag der ja Antragsfreitag da sein wird. Was? Nein, nicht? Haben wir nicht? Ist nicht? Ist nicht Antragsfreitag? Okay. Falls die Sitzung Antragsmontag haben wir sozusagen. Also. Okay, also, also er ist rechtzeitig dann da. Alles Punkt. Klar. Gut. Ich kann das auch gerne nochmal wiederholen, aufgrund des Feiertags und weil ja entsprechend äh, Brückentag ist und weil es entsprechende Hinweise darauf gab, dass äh, die Antragslage doch eher dürftig wäre, weswegen wir auch jetzt noch mal abfragen, was es denn gibt, ähm, haben wir gestern äh, im Vorstand gesagt, dass der Antragsfreitag jetzt zum Antragsmontag wird und dass die Anträge äh, dementsprechend bis um, jetzt schlag mich, wenn ich es falsch sage, 9 Uhr haben wir gesagt, Montag, damit wir es vor der Vorstandssitzung da haben und damit es dann auch eingearbeitet werden kann dass wir diesmal also Antragsmontag 9 Uhr sozusagen machen. Mhm. Ah, eins habe ich noch vergessen und der Nico muss sie natürlich auch noch gut finden. <lacht> Aber wird er... Gut, gibt es weitere Anträge oder Anmerkungen zu den drei bis jetzt genannten Anträgen? Nixos? Äh, ja, eventuell kommt halt noch, kommen noch zwei dazu. Ich hatte es eben gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt aufgeführt werden müssen, der zum Thema Jülich, äh, Reaktorbrennelemente... Nee, und den habe ich gesagt. Dann habe ich nicht aufgepasst, entschuldige bitte. Und äh, die Geschichte hier mit äh, hier Gelsenkirchen, äh, müssen wir schauen, nur der Vollständigkeit halber. Gelsenkirchen hatte ich tatsächlich noch nicht. Gut. Ja. Nein, Freitag gibt es auch keinen Antragsmandel. Gut. Nico muss den Antrag Gut, also ich, ich führe nochmal auf. Wir hatten Amazon-Lesewettbewerb, wir hatten Jülich mit den, mit den Kugeln, wir hatten Gelsenkirchen und wir hatten Sparkassen. Das sind die vier, die im Moment. Ja, das ist Rheinberg-Amazon-Lesewettbewerb. Die ja. Ich bitte, ich bitte, Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank kursiv und/oder in ähm, Gänse, Gänsefüßchen zu setzen und in Klammern Ironie noch. So. Smiley und Ironie heben Sie auf. So alles klar. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen zu dem Thema gibt. Ähm, Schiebe ich jetzt Top 8 mal nach hinten, damit wir hier nicht den Stream tatsächlich unterbrechen, ähm, weil wir ja gesagt haben, wir machen das nicht öffentlich und wir springen auf Top 9 Open Antrag. Mario. Die, ähm, ich hatte, glaube ich, rumgeschickt den ähm, Ablauf, die müssten alle bekommen haben. Checkt doch mal eure Mails vor einer guten Woche oder so. Ähm, dementsprechend haben wir heute keine aktuellen drin, die sind alle... In euren Tickets und so weiter. Wenn nicht, dann habt ihr halt vielleicht keins. Das ist auch schön. Wir schicken das weiter zu. Der Ablauf wird eingehalten. Alles ist gut. Und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche hier die ersten Open-Anträge beraten. Alles klar. Gibt es Fragen, Rückfragen, Wortmeldungen, irgendetwas zu diesem Thema? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Bereich Sonstiges. Hodor ist tot. Du nicht spoilern. Steht da. Also vielleicht, Arme, nicht. vielleicht hat er aber einfach nur einen gebrochenen Arm und deswegen machen wir eine Schweigeminute oder sowas. Genau. Alles klar. Gibt es, ein, äh, gibt es eine Sache, die wir noch unter dem Bereich Sonstiges verhandeln müssten? so, so du kriegst übrigens noch einen USB-Stick von mir. Gut. Nachdem gestern Pizza.de bei mir gespoilert hat und mir eine Mail geschickt hat, ne, ich darf das auch nicht im Stream sagen, ne? Na komm, Jon Snow ist nicht tot. Hat mir Pizza.de geschrieben, hat mir Pizza.de geschrieben. So, ja, Daniel möchte was sagen. Ja, eigentlich nur eine Frage oder Anregung. Ich weiß noch nicht, ob das gerade der richtige Zeitpunkt und Ort ist, darüber zu diskutieren und ob wir überhaupt darüber diskutieren können. Es, gibt ja, oder es wird eine Terminüberschneidung mit dem Bundesparteitag und dem NRW-Fest geben. Das finden wir ja alle nicht so ganz gut, das weiß ich. Ich wollte einfach in die Runde fragen, ob wir uns da in irgendeiner Form zu abstimmen wollen und können und sollten. Vielen Dank, Tose, für die kurzzeitige Übernahme der Sitzungsleitung. Ähm, ich, ich bin erst mal derjenige, der das Böse sagt. Ähm, ich äh, will jetzt nicht böse zum, zum Bufo oder sonst was sagen, sondern zum Thema, was wir tun müssen. Ich sehe uns eigentlich hier. Äh, denn wir haben NRW-Tag und wir haben sozusagen einen Auftrag der Fraktion. Äh, wir haben... Äh, natürlich hier vor Ort äh, äh, einiges zu tun, ähm, äh, wir werden auch hier sozusagen erwartet. Ich denke, es ist etwas mehr als Tag der offenen Tür, was wir immer hatten und auch mehr als äh, äh, der NRW-Tag in äh, Bielefeld, den wir hatten, wo auch Bundesparteitag war, wo ich auch schon auf dem NRW-Tag war, statt auf dem Bundesparteitag. Ähm, äh, außerdem haben wir natürlich unsere Landesgeschäftsstelle, wo auch mein Wahlkreisbüro ist, mitten im NRW-Tag. Ich würde gerne nach allem, was möglich ist, äh, das auch gerne an, zu diesem NRW-Tag bespielen. Jetzt, Japan-Tag, hat ge äh, gezeigt, dass sich das lohnt, äh, wenn was los ist äh, in der Innenstadt, äh, das auch zu nutzen. Und ähm, äh, ich würde zumindest, äh, was dann Vorstand äh, der Fraktion betrifft ähm, und auch was äh, relativ viele der Abgeordneten betrifft, euch hier äh, in Düsseldorf erwarten. Äh, ich sehe die Pflicht, zum Bundesparteitag zu gehen, und da sehe ich jetzt vor allem mal Grumpy und Michelle an, ähm, eher auf Seiten des Landesvorstandes, nicht auf Seiten der Fraktion. Ähm, ich sehe das etwas differenzierter als Creon, denn genau aus dem Grund möchte ich eigentlich viel lieber dazu aufrufen, ähm, dass wir intern sammeln, wer am Freitag hier beim NRW-Tag und am Samstag und am Sonntag sein könnte, ähm, wer an welchen Tagen zum BPT fahren würde, ähm, dass wir tatsächlich eine Form von Spagat organisiert bekommen. Das Gleiche gilt dann obendrein für mögliche ähm, interne Beauftragungen im Rahmen nach Rücksprache auch mit dem Betriebsrat für Mehrarbeit äh, bei Angestellten, falls sie anfallen sollte. Ähm, und oder dann auch in Rücksprache mit dem KV Düsseldorf und dem Landesverband im Rahmen von freiwilliger Zuarbeit durch Ehrenamtliche sowohl an dem Standort der Landesgeschäftsstelle zusammen mit der Fraktion als auch eventuell hier. Und genau das ist mit einer der Punkte, die ich dann im Laufe der nächsten Woche eigentlich geklärt sehen möchte. Dazu würde ich dann nämlich einfach mal ein freies, offenes Termindudel oder beziehungsweise sogar zwei rumschicken. Nämlich wir haben das gleiche Problem, wenn wir mal ganz offen und ehrlich sind, auch beim Jugendlandtag zusammen mit dem Landesparteitag. Und auch da ähm, fände ich es gut und wichtig, dass wir schauen, dass wir, das, dass wir das gebündelt hinbekommen, beziehungsweise entsprechend verteilt. Es ist nur ein Vorschlag. Wer dem halt gar nicht entsprechen möchte und sagt, nein, ich sehe meine Aufgabe eher beim BPT, dann ist das für mich nämlich ganz einfach nur die Kenntnis, dann ist diese Person halt nur beim BPT. Und ich finde es halt nur gut, wenn wir uns da absprechen. Von daher, das zu organisieren, das mache ich gerne nächste Woche im Laufe. Ich übernehme dann einfach mal der Daniel, der Mario, der Daniel, die Simone, der Mario, dann ich. Daniel, Simone, Mario. Genau, lass uns einfach anfangen. Ich bin auch sehr kurz und schnell fertig. Zwei oder vielleicht drei Dinge. Also Grumpy hat das gerade noch mal gesagt. Richtigerweise gibt es eben auch die Terminüberschneidung mit dem Landesparteitag und dem, dem Jugendlandtag. Ich sehe das Problem da halt nicht, Ganz so wild, weil das sich beides durchaus miteinander vielleicht auch kombinieren lässt. Man muss ja nicht den ganzen Tag dann vielleicht auf dem Landesparteitag sitzen. Ähm, das, äh, ich glaube, das, das kriegen wir hin. Ich würde mir auch da nur wünschen, dass wir das irgendwie äh, halt zentral koordinieren, dass ein paar Leute hier sind. Wir haben bei den, bei den Jugendlandtagsveranstaltungen das in den letzten Jahren immer so gehabt, dass wir die Fraktion waren, die hier am besten vertreten waren von allen Fraktionen. Also nicht prozentual, sondern auch in absoluten Zahlen. Und ähm, das fand ich eigentlich immer ganz gut und ist auch bei den Jugendlichen und bei den Leuten, die halt da waren, auch immer so weit ganz gut angekommen. Wir müssen uns vielleicht nochmal überlegen, ob wir solche Termine irgendwie auch besser kommunizieren können in die Partei, damit eben solche Überschneidungen, ja, ich will jetzt nicht sagen verhindert werden können, aber zumindest vielleicht minimiert werden können. Das, äh ist ja nicht gemacht worden. Also der Bundesvorstand weiß einfach nichts von dem NRW-Fest hier und NRW-Tag. Das stimmt, ja? nicht. Das stimmt nicht. Ähm, In der Vielleicht, haben die die vielleicht ihnen das ist gesagt. denen das aber auch nicht so bewusst, was das vielleicht auch bedeutet. Also ich will da überhaupt gar keine Absicht unterstellen, dass da dann extra äh, der BPT auf den Tag gelegt wird, damit möglichst wenig NRWler oder irgendwie sowas kommen. das ist ja alles, ähm, ist ja alles Schwachsinn, glaube ich. Ähm, also, wir, wir müssen uns letzten Endes abstimmen. Irgendwas habe ich jetzt vergessen, was ich noch sagen wollte. Da ähm, dann muss ich mir einfach noch mal melden. Ich habe es. Äh, Aber das Tool kann leider. Ich habe es drin. Wichtig wäre tatsächlich nur, dass wir es relativ zeitnah erklären. Der ein oder andere möchte möglicherweise von uns ja auch dann Funktionen auf dem Bundesparteitag oder auf dem Landesparteitag übernehmen, was halt eben jetzt abzuklären ist. Achso, auf, auf Olli noch eingehend. Ich glaube, wir können das gar nicht so richtig gewichten. Also was jetzt wichtiger ist, ist jetzt der NRW-Tag wichtiger als der Bundesparteitag? Ich glaube, das sind beides Veranstaltungen, die äh, parallel zueinander sehr, sehr wichtig sind und wo wir beide erwartet, also auch zu beiden Veranstaltungen erwartet werden. Ja, ähnlich was wie gesagt, wenn ich an den NRW-Tag denke vor zwei Jahren, äh, da gab es auch keine Klopperei und Gezänke. Das hat sich wunderbar verteilt. Wir waren gut in Chemnitz vertreten. Auf der anderen Seite war der NRW-Stand in Bielefeld permanent über die Tage immer gut mit MDLs vertreten. Und ähm, ja, richtig, wir sollten das frühzeitig festsuchen, aber ich äh, denke, dass das auch diesmal wieder problemlos laufen wird. Mario. Mir kommt gerade die Idee, dass wir das ja hier auch streamen können, den Bundesparteitag. Da freuen die Leute sich bestimmt. Dezentraler Parteitag, oder was? Ja, genau, dezentraler Parteitag. Wir machen das einfach. Und die, ähm, nein, ich habe am Wochenende war ich ja auch auf dem, ähm, dem Japan-Tag und in der Landesgeschäftsstelle und ich habe auch mit dem Bundesvorstand Kontakt gehabt dazu. Äh, tatsächlich liegt der Fehler größtenteils bei uns in NRW. Äh, sowohl bei mir als auch bei Paki. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben es einfach versäumt, rechtzeitig über die Wichtigkeit dieses Termins zu informieren. Die Bundespresse hat das durchaus gemacht, aber das, was Daniel sagt, ist völlig richtig. Was der NRW-Tag hier bedeutet, ist in Bayern, Schleswig-Holstein und once wo immer einfach nicht bekannt. Ich habe gestern mit Grumpy darüber gesprochen, dass wir eventuell für, die, für den NRW-Tag hier so eine Art Schichtdienst machen. Sprich, der geht ja von Freitag bis Sonntag und ich halte es auch für die einzelnen MDA für schwierig, Wohlsein, von Freitag bis Sonntag hier zu sein. Das ist ja ohnehin sehr, sehr schwierig, sodass wir das irgendwie sicherstellen, dass immer ein großer Teil von Menschen MDRs hier ist. Des Weiteren überlegen wir, das muss ich noch mit Hartmut und Tina besprechen, ob wir nicht einen Shuttle mit dem fraktionseigenen Bus anbieten und dann die A2 hin und her fahren. Das wäre vielleicht auch machbar, dann wäre nämlich sichergestellt, dass immer ein Schwung Abgeordneter sowohl hier als auch da ist und wir das organisieren können. Das ist eine Idee, das ist, ein, ist noch nicht so weit. Das gucken wir dann Das gucken nochmal an, ob das so alles. Es gibt Möglichkeiten und ich finde tatsächlich, und das anders als Kreieren, ich finde beide Termine wichtig. Gut, stehe ich auf der Liste der. Äh, Toso lachte gerade, der Daniel lachte gerade. Busse aus NRW, Mario, haben eine das? schwierige Historie. <lacht> um das aber das, das ist Landesvorstand. Die Fraktion hat es noch nicht versucht. Ja, aber Personen, die... Das das ist, am ersten Bus, nicht am zweiten. Ja, mein Gott, Busse aus NRW. Gut, ähm... NRW-Tag. Ich ähm, glaube, dass es Punkt 1 eine Entscheidung von jedem Einzelnen ist, ähm, wie wichtig er den NRW-Tag und wie wichtig er den Bundesparteitag findet. Es gibt, äh, ich habe es jetzt nicht am Schirm, aber ich weiß zumindest von mir, es gibt einen Antrag von mir auf dem Bundesparteitag, den würde ich schon gern vorstellen, würde ich schon gern da sein und ähm, <lacht> anders wäre halt schwierig. <lacht> Ihr kennt das Problem, wenn man da Anträge stellt wobei auch noch nicht klar ist, ob die meinen Antrag nicht einfach wieder löschen, weil ich ihn zu früh eingetragen habe und das ist ja ein Wiki und da kann man ja auch, naja, egal. Ähm. Ja genau, wir machen hier Fraktionssitzung. da geht es darum, ähm, müssen wir als Fraktion auf dem NRW-Tag vertreten sein oder müssen Abgeordnete auf dem NRW-Tag vertreten sein und zwar alle. Ähm. Und ich glaube, dass es einfach so ähnlich laufen kann und sollte, wie es vor zwei Jahren gelaufen ist, dass einfach, es sicherlich hier Leute gibt, die sagen, ich will sowieso nicht zum BPT, die werden wir finden. Der Grumpy wird diese Abfrage ja machen, möchte diese Abfrage ja machen. Die werden wir finden und es wird Leute geben, die sagen, ich will einfach nicht zum NRW-Tag. Für mich ist halt Bundesparteitag wichtiger und wenn sich das einigermaßen die Waage hält, dann glaube ich, brauchen wir nicht über Busse oder sonst irgendwas reden. Nur wenn das tatsächlich ein Ungleichgewicht geben sollte, dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir in irgendeiner Form es schaffen, diesen Ausgleich herzustellen. Bis dahin, glaube ich, ist das Thema im Moment heißer, als es gegessen werden muss hinterher. <lacht> jo. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen damit zum Ende der Aussprache. Und ich glaube, es wird dann noch mal aufgerufen, das Thema. Das ist ja nicht weg bis nächste Woche. Alles klar, ich noch nicht. <lacht> ähm, Gut, gibt es sonstige Themen für den Bereich Sonstiges? Sonst schließe Simone. Ich habe ja gedacht, ich bin gar nicht mehr da, wenn der Bereich Sonstiges kommt, weil ich ab 12.30 Uhr weg bin. Aber wenn er jetzt schon kommt, auch möchte ich das gerne noch mal mündlich wiederholen, was ich gestern auf die E-Mail-Liste an die Abgeordneten geschickt habe. Es sind heute Abend die Düsseldorfer Gespräche. Das ist ein Format der Evangelischen Kirche. Ich habe jetzt nicht mehr das Thema für heute auf dem Schirm. Auf jeden Fall findet das hier unten um 18 Uhr im Raum Westfalen statt. Es sind wohl alle Abgeordnete eingeladen worden und nach Telefonat mit dem Herrn Beckelmann gestern ist im Moment die Resonanz Eher bescheiden. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere heute Abend doch noch Zeit findet und dem Format eine Chance gibt. Vielen Dank. Moni. Das Thema ist ähm, Politik mitgestalten in den sozialen Medien. Das ja. habe ich heute Morgen von Grampi herausgefunden. Ich bin nicht eingeladen worden. Man hat mir heute Morgen gesagt, das steht im Fraktionskalender, jetzt muss ich gestehen, ich gucke gar nicht täglich in den Fraktionskalender, um zu gucken, was da für mich an Terminen drin steht. Also ich habe davon von diesem Termin, von, vor, bevor du das gesagt hast, nie was gehört und das muss an die Fraktionen ge gegangen sein und dann bitte ich tatsächlich auch darum, so etwas weiterzuleiten, damit wir davon Kenntnis haben. Als religionspolitische Sprecherin meinst du natürlich, Frau Piper. Something went wrong, sagt mir das Pad. Gut, ja, können wir, können wir nachprüfen. Aber nehme ich mit. Okay. Ich benenne eben ein Pad um und füge gleich den Link dann ein. Man kann das doch umbenennen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Heute Abend Düsseldorfer Gespräche hier im Landtag. Düsseldorfer Gespräche der Evangelischen Kirche. Ich finde jetzt gerade die Einladung auch nicht. Sie muss also schriftlich gekommen sein. Ich gucke noch mal. Gut. Ähm, gibt es weitere Wortmeldungen zum Bereich Sonstiges? Sonst würde ich jetzt den öffentlichen Teil der Sitzung schließen. Dann verabschiede ich mich vom k office in Siegen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Stream. Wir machen jetzt äh, den nicht öffentlichen Teil und damit ist diese Fraktionssitzung im Teil 1 beendet. Und ich schlage für die Raucher eine Pause bis fünf nach halb vor. Wir sind gut durchgekommen. Ich glaube, das können wir uns leisten. Viertelstunde Frühstücks- und Raucherpause. Wobei, 11.30 Uhr, ihr könnt jetzt überlegen, wenn ihr die Silvia sehen wollt beim Einmarsch beim Einmarsch, dann solltet ihr euch jetzt aber dahin stellen, weil sonst wird es gleich schwierig.